Herzlich willkommen liebe YouTube-Freunde. Heute ein kleiner Film aus Rüdesheim. Hier war ich mit meinen Freunden, Papi und Frank. Die haben mich mitgenommen. Hier laufen wir gerade rein in die Stadt. Hingefahren sind wir mit dem 49-Euro-Ticket. Und äh, ja, hat uns viel Freude bereitet. Und hier, wenn ihr in Rüdesheim seid, den Rüdesheimer Café mit Cognac, müsst ihr unbedingt probieren. Habe ich jetzt mal so im Zeitraffer dargestellt. Sonst, äh, ich meine, ich habe das auch nochmal in längerer Form auf YouTube. Dann entdeckte ich hier eine Kunstausstellung, also Wein und Kunst äh, zusammen interpretiert. Fand ich auch mal ganz witzig. Ja, und dann hoffe ich, dass der Film, der Kurzfilm, euch gefällt. Und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und freue mich über eure Kommentare. Liebe Grüße, die Doris. in Ach, hier ist das zum ja. Verkosten? Ja. Ich dachte, da ist eine Flasche zum Mitnehmen. Du brauchst doch keinen Glas, du kannst einen Munddeck drunter halten. Ah. <lacht> Hallo Pavi. Hallo. <lacht> ja, jetzt fahren wir zwei Seilbahnen über die Weinberge in Rüdesheim. Eine fantastische Aussicht äh, auf die Weinberge. Äh, ich hoffe, ich konnte das für euch gut einfangen. Hier sind die wunderschönen Weinreben. Ja, oh, ja. Ist das nicht ein traumhafter Blick? natur. du, Über diesen wunderschönen Panoramablick -Panorama konnten wir uns gar nicht satt sehen. Also das war einfach schön und mir macht das auch viel Freude, immer neue, äh, Neues zu erkunden. Für uns beide ein besonderes Highlight äh, im Sonnenuntergang die Seilbahn zurückzufahren. Also ins Tal, haben wir sehr genossen, Pavinet und ich. Ich muss vorne gehen, da kommt auch noch die Ruhe. Ja, die ganze... so zum Zug, ne? <lacht> Hallo Sarah, liebe Grüße. Puh. Da ist die Papi. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thank you so much for watching. Hello from Doris.